zuständig, Dresden Hauptbahnhof. Und ähm, die Grundlage für den Fahrerleiter ist der Fahrplan im Prinzip. Also jeder, der Eisenbahn fährt, weiß ja, es gibt einen Fahrplan. Die Personenzüge haben eine Abfahrt und eine Ankunft. Und genauso ist es auch für Güterzüge. Und danach haben wir uns zu halten. Und dann hat natürlich ein Zug auch eine Stadt und ein Ziel. Und das können wir nicht einfach so festlegen, sondern das ist auch im Fahrplan festgelegt. Dahingehend stellen wir im Prinzip für den Zug die Weichen und Signale. Und das passiert hier in der Betriebszentrale mit der elektronischen Stellwerkstechnik. Da haben wir im Prinzip die Bildschirme vor uns, wo der ganze Gleisplan derjenigen Betriebsstelle, wo man arbeitet, abgebildet ist. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel den Bahnhof Erfurt-Hauptbahnhof. Und hier im elektronischen Stellwerk sind im Prinzip die ganzen Gleise auf eine Bereichsübersicht dargestellt. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zug fahren lassen würde, wie hier zum Beispiel kommt ein Zug 2355, also jeder Zug hat eine Zugnummer, damit man auch genau weiß, was es für ein Zug ist. Und er hat zum Beispiel hier freie Fahrt. Hier kommt er schon als rote Linie. Und bei diesem Signal zeigt es Fahrt frei an und der Zug kann diese Strecke abfahren. Also wenn es eine technische Störung gibt, da gibt es natürlich Regelwerke und da haben wir auch unser Fachwissen, dass wir dann dementsprechend zu handeln haben, dass alles noch wirklich sicher und ähm, wirklich so abläuft, wie es laufen soll. Und Es bringt natürlich die Erfahrung mit, dass man da wirklich souverän damit umgeht und natürlich auch das Fachwissen, das man sich angeeignet hat, auch in der Ausbildung. Und deswegen ist auch nicht jeder Tag wieder andere und es ist ja gerade das, was den Beruf so spannend macht. Die Arbeit findet nicht nur am Computer statt. Man ist die erste Zeit viel draußen in der Fläche. Man macht zum Beispiel eine Bremsprobe oder eine Wagenprüfung, dass der Zug sicher auf Reise geschickt werden kann. Und die Betriebssicherheit von Zügen geht ja immer vor, weil ihr fahrt ja alle mit dem Zug und möchtet sicher von A nach B kommen und anderem gehört auch das Rangieren dazu, dass halt die Züge zusammengestellt werden, dass halt Wagen von dem Bahnhof abgeholt werden und an anderen Zug angekuppelt werden. Um die Ausbildung zum Fahrdienstleiter anfangen zu können, braucht man ja einen Realschulabschluss, der schon gut bis sehr gut sein sollte. Wobei wir nicht mehr so sehr Wert auf die Noten legen, sondern als neues Auswahlkriterium einen Online-Test eingeführt haben, der quasi selbst mal eine schlechtere Zensur auf dem Zeugnis in den Schaden stellen kann. Um die Ausbildung erfolgreich zu meistern, sollte man auf jeden Fall viel Verantwortungsbewusstsein mitbringen. Dann sollte man natürlich in stressigen Situationen, wie es ja öfter mal vorkommt in diesem Beruf, einen kühlen Kopf bewahren, die Ruhe bewahren auf jeden Fall und den Überblick behalten. Außerdem ähm, arbeiten wir hier in Teams in der Betriebszentrale, von daher ist Teamfähigkeit auch wichtig und einfach ähm, das äh, nötige Quenchen an Spaß bei der Arbeit. Genau, also unsere Azubis werden alle übernommen. Bis jetzt hat das die Erfahrung gezeigt, also wer seine IHK-Abschlussprüfung besteht nach den drei Jahren bzw. nach zweieinhalb Jahren, der wird bei uns in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Wenn man die Ausbildung erfolgreich absolviert hat und dann ein paar Jahre Berufserfahrung gesammelt hat, kann man verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch nehmen. Man kann zum Beispiel sich zum Disponenten weiterentwickeln, der dann derjenige ist, der entscheidet, welcher Zug Vorrang hat, wenn es zum Beispiel zu einer Störung kommt. Man kann in Richtung Studium noch was draufsetzen, zum Beispiel den Wirtschaftsingenieur für Eisenbahnwesen oder man kann eine Weiterbildung zum IHK-Fachwirt machen. Wichtig zur Arbeitszeit wäre vielleicht noch zu sagen, dass wenn der Azubi dann ausgelernt hat und als Fahrdienstleiter arbeitet, Schichtarbeit, die Arbeitszeit bestimmt quasi. Also es gibt Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht.